And I find that really interesting because it creates such a good energy in the group. And for me it helps break down boundaries between countries. Workcamps sind der perfekte Einstieg für alle, die zum ersten Mal den Sprung ins Ausland wagen wollen. Wenn du dir vorstellen kannst, länger ins Ausland zu gehen, dann ist der Weltwärts Freiwilligendienst vielleicht die passende Option für dich. Ich habe mich insbesondere für einen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 Äh, auch wenn sie irgendeine Art von Beeinträchtigung haben, einen tollen Beitrag leisten können. Wir sind immer den Fuß die eigenen zu dir festhalten zu den Nachdenken. Du hast eine breite Auswahl an internationalen Projekten im Bereich Bildung, Kultur, Gesundheit und Umweltschutz.